Wie kann man in R eine Häufigkeitstabelle erstellen? Sobald man einen Datensatz geladen hat, ich habe das hier mit dem Beispieldatensatz Orange aus den Beispieldatensätzen hier von R gerade gemacht, dann können Sie direkt eine Häufigkeitstabelle für eine der Variablen in diesem Datensatz erstellen. Dafür schauen wir einmal kurz in den Datensatz rein, sehen dann, dass der drei Variablen enthält und wir schauen uns gleich die erste Variable mit dem Namen Tree an. Um jetzt die Häufigkeitstabelle zu erstellen, nutze ich den Table-Befehl und dann kann ich in Klammern danach sagen, auf welche Variable sich diese Tabelle beziehen soll. Und dafür muss man wie immer in R zunächst nochmal den Namen des DataFrames angeben, dann dieses Dollarzeichen und dann den Namen der Variable, die man analysieren möchte. So ist der Befehl schon vollständig. Ich führe den aus und dann sehen wir hier unten direkt das Ergebnis. Das ist einmal der Baum mit der Nummer 3, Baum mit der Nummer 1, 5, 2, 4, das sind also die Ausprägungen der Variable und dann haben wir jeweils die absoluten Häufigkeiten dazu. Wir haben also zu jedem von diesen Bäumen sieben Fälle, also sieben Beobachtungszeiträume hier vorliegen. So eine Häufigkeitstabelle mit absoluten Häufigkeiten reicht einem normalerweise nicht aus, sondern man interessiert sich auch für die prozentualen Angaben, also für die relativen Häufigkeiten. Dafür muss man nochmal einen weiteren Schritt gehen in R. Und zwar muss man dafür in ein neues Objekt erstmal diese Tabelle reinspeichern, die man gerade erzeugt hat. Dafür schreibt man einen Namen, wie die Tabelle heißen soll. Ich habe die einfach mal Trap Tree genannt und schreibt dann ergibt sich aus und dann nochmal diesen Table-Befehl, den wir gerade genutzt haben, um die Häufigkeitstabelle zu erzeugen. Und dann kann man im zweiten Schritt den befehl proportions verwenden und den dann wieder auf diese auf dieses neu erzeugte objekt tabtree dann beziehen und das führe ich jetzt mal beides zusammen aus und dann sehen wir gleich wie die häufigkeitstabelle dann aussieht wir haben hier also wieder die ausprägung diese nummern der bäume und dann haben wir dort jeweils stehen 0,2 also das ist jeweils 20 prozent der fälle sind die ähm, sich auf diesen jeweiligen baum mit der nummer beziehen so, wenn Sie jetzt sagen, ja diese Häufigkeitstabellen sind mir nicht schön genug, das ist ein bisschen äh, zu spartanisch in der Anzeige und Sie lieber ähm, Häufigkeitstabellen haben möchten, so wie man das aus SPSS kennt, dann gibt es auch dafür eine Möglichkeit in R, und zwar gibt es nämlich ein Package mit dem Namen XPSS. Wenn Sie dieses Package installieren, hier ist der Befehl dafür, und das dann laden mit dem Library-Befehl, dann können Sie jede Menge Befehle nutzen, die Sie aus Excel oder aus SPSS kennen. Und dafür kann man einmal kurz sich die Hilfe anschauen zu diesem Befehl, sobald man ihn geladen hat, kann man dann hier schauen, welche Befehle es dort alles gibt, die man aus Excel oder SPSS kennt. Man sieht also hier gibt es jede Menge Befehle aus Excel und dann auch jede Menge Befehle aus SPSS, die man alle nutzen kann, die also so programmiert wurden, dass sie ähnliche Ergebnisse dann anzeigen, wie man das aus SPSS kennt. So, und das wäre jetzt hier zum Beispiel der Frequencies-Befehl, free. Und den kann ich jetzt genauso nutzen, wie man das auch aus SPSS kennt. Natürlich mit derselben Struktur, wie das in R üblich ist. Das heißt, ich schreibe dort den Befehlsnamen, free, und dann in Klammern wieder den DataFrame und die Variable, auf die ich mich beziehen möchte. Das Ganze führe ich aus. Und dann sieht man hier unten eine schöne Tabelle, so wie man das in etwa aus SPSS kennt. Man hat also hier auf der linken Seite die Variable mit den Ausprägungen, dann hat man hier die absoluten Häufigkeiten, dann hat man die gültigen Prozente, die Gesamtprozente und schließlich auch die kumulierten Prozente zu dieser Variable. Soweit als kurze Einführung zur Erzeugung von Häufigkeitstabellen in R.